Wenn ich aufwach, ist es ein Glücksmoment Egal was kommt, ich bin da, Geb 105% Wieder mal bin ich voller Eilat Gute Freunde, tolle Mucke jeden Tag Diese Glücksmomente prägen meine Lebensweise Die Fam steht hinter mir, ich weiß ich kann alles erreichen der schon mal die Weichen für ein erfülltes Leben Nichtsdestotrotz gleicht mein Kopf zu oft einer vermüllten Gegend weil Ich einfach viel zu viel nachdenke Seh nicht die Liebe, die ich kriege und bin am Ende, weil ich mir sage, ja, ich wäre nicht genug, obwohl ich doch weiß, das ist alles jetzt zu trug. Alle meine Freunde sind immer für mich da, alle meine Freunde kommen immer noch nicht da. Das ist immer noch mehr. Letztendlich für ein paar Scheine jämmerlich zu Tode erkannt, anstatt gut zu leben. Ohne Kapitalismus müssten die Menschen sich nicht mehr so quälen. Yeah. Kam. Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben Unser Vertrauen wird niemals vertrauen. Ich glaube nicht, dass wir uns das mal erlauben Ich laufe nach Hause und küsse den Menschen, der mich über alles liebt Liebt Jeden Tag, wenn ich aufhöre. Das für mich ein Glücksmoment.